Herzlich willkommen zu den Nachrichten, ich bin Klaus Kleber und das hier ist Gundula, Gundula Gause. Hi, liebe Leute, willkommen zu unserem Videoblog oder wir nennen es ja nicht Videoblog, wir nennen das Ganze v -Log. Ach nee. Nee. Bewegt mit Tagebuch erfahrt ihr, was die Woche bei uns bei Thürich passiert ist, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat. Und das haben wir schon am ersten großen Thema. Wir haben ab jetzt ein Newsletter, ein ja, neues ja. Zettel. Und wenn ihr auf www.thürich.de slash neues geht, könnt ihr euch hierfür eintragen. Dann gibt es die ganzen Infos, die es jetzt hier kompakt gibt, immer per E-Mail. Vielen Dank. Eine der Sachen, die wir bereits angekündigt haben. Wir arbeiten an unserem neuen Album. Was? Wir arbeiten an einem neuen Album? Da haben wir speziell für einen unserer neuen Songs. Dürfen wir den Titel schon verraten? Nein, dürfen wir noch nicht. Der Titel heißt... Wir arbeiten einfach an einem neuen Song. Und dafür haben wir angefangen, jetzt ähm, Vocals aufzunehmen. Gitarren. Was nimmt man noch so auf, wenn man einen Song aufnimmt? Zum einen haben wir die Vocals aufgenommen. Die Vocals, die Aufnahmen haben... eigentlich. Sag doch mal Vocals, weil es so schön ist. Vocals. Wir haben den Gesang bereits aufgenommen. Da hat Marcel schon getrellert. Und ich fand, das war ziemlich geil. Auch die zweite Stimmen. Was irgendwie nicht so toll funktioniert, war zumindest bei mir letzte Woche, das war die Aufnahme der Akustikgitarren. Und der Stuhlgang? Und der Stuhlgang, ja. Der Stuhlgang, wobei mein Stuhlgang funktioniert im Moment wunderbar. Entschuldige ja, bitte, dass ich es angesprochen habe, also nie wieder das Thema Stuhlgang. Natürlich, ich muss jetzt alles auf. Jetzt bin ich dann kurz vor Rage-Mode. Gämme auf den Sack mit meinen fetten Finger? Was ist das für ein Scheiß? Wenn meine Finger noch nicht so fett waren und der Award für die dicksten Finger geht an... Hörig! Gewinnt's ja, jetzt? Wird Durchfall ernten? <lacht> Fand ich nicht so optimal, ich habe mir selber nicht gehört, was dazu geführt hat, dass ich ein laut eingespielt habe und da muss ich auf alle Fälle nochmal ran. Was das Interessante daran ist, am gleichen Tag habe ich das gleiche versucht und ich habe es genauso verkackt. Bei dir jetzt mit die E-Gitarren, gell? Hm. In welche Richtung möchtest wir gehen? Oh, ja, noch Nein. Nein. Nee. Nee. Nee. Ja. Yes. Kacke. Grundsätzlich sind wir mit dem Album schon eigentlich so gut wie fertig. Die meisten Songs sind schon fertig im Kasten. Was wir immer machen, zum Beispiel mit Marius, ist die Aufnahme der echten Gitarren. Und ansonsten ist außer mit dem neuen Song ist schon alles komplett fertig. Was ich ausspielen? Wieso? Ah. <lacht> das Splashback in den Sack gerannt. Überst wenn du mich nicht immer unterbrechen würdest, dann könnte ich vielleicht auch was sagen, aber du hast wahrscheinlich heute schon aufgrund dessen, dass du schon 20 Kaffee getrunken hast. Von 18. Und deswegen komme ich auch nicht zum Zuge, auch wenn ich es gerne möchte, liebe Damen und Herren. Ich schaff's nicht. Ich... schon wieder. Ich... ich komm nicht durch. Jetzt geht jetzt wieder um unsere Kinder. Nein, es geht nicht um die Kinder. Lass die Kinder da raus! Definieren wir den Begriff Artwork. Über die Gestaltung des Albums habe ich mir bereits Gedanken gemacht. Hab auch schon ein paar Ideen. <lacht> habe die schon zu Papier gebracht und ähm, es ist wieder, es ist ja, es ist eigentlich mittlerweile typisch töricht, die Songs. Bei einigen Songs gibt es noch letzte Korrekturen, einige Songs sind noch größere Baustellen, aber im Kopf ist halt eigentlich alles schon, im Kopf ist schon alles fertig, darf ich das sagen. 12 bis 13 Songs? Ja, oder? ja, klar. 12 bis klar. 13 Songs. Den Titel des darf ich leider noch nicht nennen. Aus rein rechtlichen Gründen, auch aus äh, datenschutzrechtlichen Gründen, darf ich diese. DSGVO. Ich schieße das jetzt einfach ist. mal auf die DSGVO. Also, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Bin ich aus dem Bild? Wir proben aktuell auch ähm, regelmäßig. Unsere Live-Performance, das heißt mit Gitarre, mit einem richtig krassen geilen Schlagzeug. E-Gitarren und Sound und Effekte und alles dabei, sogar Gesang ist mit dabei. Texte sind am Start, viele Zettel, auf denen wir Notizen machen. Es läuft prima und wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir dass wir uns zweimal in der Woche sehen, um gerade auch dieses äh, Videotagebuch zu führen. Fit werden in Sachen Live-Performance, weil da gibt's noch einiges und vieles was zu tun wäre. Ja, wobei ich immer wieder betonen möchte, dass wir wir haben jetzt eben Robby und Marius seit September letzten Jahres ja mit am Start und äh, es läuft heute und das glaube ich, von dem her bin ich mir ziemlich sicher, dass die zwei auch gut ins Team passen. Und Daniel mit seinem Bass war sowieso schon von Anfang an dabei. Ich denke, das passt äh, sehr gut zusammen. Wichtig ist, dass es den Leuten Spaß macht und das Gefühl habe ich. Das treibt an, das gibt äh, Energie für die Aufnahmen, das gibt Energie für neue Songs, es kommen neue Ideen. Für weitere Alben, für die nächsten 20, 40, 50, 80 Alben, Mindestens. die äh, bereits in Planung sind. Ähm, abschließende Worte, Herr Grahmer. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Ich habe einen Abschiedsspruch! In diesem Sinne, Piss in die Rinne! Nicht. Alles andere wäre Tür. <lacht> <lacht> Danke, dass ihr das Video geguckt habt. Es gibt noch mehr von uns. Wenn ihr abonniert oder und, oder und die Glocke drückt, werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video von uns online ist. Drückt die Glocke. Abonniere. Tschüss, ne? Seid ihr immer noch da? Vielen Dank. Gehen wir jetzt ja, wir einfach.